Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Themenbereich Unternehmensverbindungen in Form von Kartellen. Unternehmensverbindungen können aufsteigend nach ihrer Bindungsintensität in folgende Reihefolge gebracht werden. Stillschweigende Kooperation abgestimmtes Verhalten, Agreements, Partizipation, Konsortium, Wirtschaftsverbände, Kartelle, Gemeinschaftsunternehmen, Joint Venture, Konzern, sowie die Verschmelzung, Fusion von Unternehmen. Aus dieser Aufstellung ist deutlich zu erkennen, dass Kartelle eine relativ hohe Bindungsintensität aufweisen. Fraglich ist jedoch, wann ein solches Kartell vorliegt. Zunächst wollen wir klären, was ein Kartell ist. Ein Kartell liegt dann vor, wenn die Zusammenarbeit rechtlich selbstständig bleibender Unternehmen der gleichen Branche zu einer deutlichen Einschränkung oder sogar zum Ausschluss des Wettbewerbs zwischen den am Kartell beteiligten Unternehmen führt. Das Bundeskartellamt übernimmt dabei zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen übernimmt es die Missbrauchsaufsicht. Das heißt, es verhindert, dass Unternehmen ihre marktbeherrschenden Stellungen missbrauchen. Und zum anderen übernimmt es auch die Fusionskontrolle. Das heißt, dass Unternehmenszusammenschlüsse beim Kartellamt angezeigt werden müssen und von den beteiligten Unternehmen der Nachweis zu erbringen ist, dass keine marktbeherrschende Stellung durch die Fusion entsteht oder verstärkt wird. Gesetzliche Grundlage für den Umgang mit Kartellen ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Aus § 1 GWB geht hervor, dass alle Kartelle zunächst einmal vom Grundsatz her verboten sind. Es besteht somit ein allgemeines Kartellverbot. Ausnahmen dieses allgemeinen Kartellverbots bilden die sogenannten freigestellten Kartelle laut § 2 GWB. Für eine Freistellung vom Kartellverbot gelten dabei folgende Voraussetzungen. Es liegt eine Verbraucherbeteiligung am Gewinn vor. Durch das Kartell entsteht ein wirtschaftlicher Nutzen im Sinne eines Effizienzgewinns. Durch das Kartell kommt es zu keiner völligen Ausschaltung des Wettbewerbs. Und es dürfen nur kartellbezogene Auflagen erfolgen. Stichwort Unerlässlichkeit. Folgende Kartellarten werden dabei unterschieden. Zu den freigestellten Kartelle zählen das Rationalisierungskartell, bei dem die Kartellmitglieder zum Beispiel ihre Produktion auf bestimmte Typen beschränken, das Normen- und Typenkartell, bei dem die Kartellmitglieder eine einheitliche Anwendung von Normen und Typen beschließen, das Mittelstandskartell, bei dem die Kartellmitglieder kleine und mittelständische Unternehmen sind, die zum Zwecke der Rationalisierung sowie Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit eine stärkere Zusammenarbeit vereinbaren. Sowie sonstige Kartelle, bei denen sich die Kartellmitglieder durch ihre enge Zusammenarbeit Vorteile in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Beschaffung sowie bei der Rücknahme oder Entsorgung von Gefahrenstoffen Versprechen. Zu den verbotenen Kartellarten gehören beispielsweise das Preiskartell, bei dem die Kartellmitglieder ihre Preise absprechen, das Quotenkartell, bei dem die Kartellmitglieder ihre Produktionsmengen absprechen, das Kalkulationskartell, bei dem die Kartellmitglieder den Aufbau ihrer Kalkulation absprechen, um die gleichen für die Kunden unvorteilhaften Preise zu, zu gelangen das Gebietskartell, bei dem jedem Kartellmitglied ein bestimmtes Absatzgebiet zugeteilt wird, um in diesem Gebiet den Wettbewerb auszuschließen. Das Rabattkartell, bei dem die Kartellmitglieder die Höhe ihrer Rabatte absprechen. Das Konditionenkartell, bei dem die Kartellmitglieder einheitliche Lieferungs-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen wie zum Beispiel einheitliche Öffnungszeiten vereinbaren. Das Submissionskartell, bei dem die Kartellmitglieder sich bei öffentlichen Ausschreibungen nicht gegenseitig unterbieten und somit den öffentlichen Bauträger schädigen. Das Export- bzw. Importkartell, bei dem die Kartellmitglieder die Preise und Mengen exportierter bzw. importierter Güter absprechen. Sowie das Syndikat das eine besondere Kartellform ist, bei der die Kartellmitglieder ihre Produkte über eine gemeinsame Einkaufs- oder Verkaufsgesellschaft vertreiben oder beschaffen. Syndikate sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen vom Kartellverbot freigestellt. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen der Themenbereich Unternehmensverbindungen in Form von Kartellen nähergebracht. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tratt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.